Mein Zuhause wird immer digitaler, aber wird es damit auch wirklich smart? Wenn Technik mein Leben leichter macht, das ist ein smartes Zuhause. DKE. Normen machen Zukunft.